Dann lasse ich mich testen und auf dem Weg zur Arbeit kriege äh, krieg ich einen positiven Test zugeschickt und dann kann ich dir umdrehen. Ja. <lacht> das wird ja immer. Also ich mal den Kurs ausmachen, wenn du den Wert auch Audi hoch anmerkst? Ja, dann lass ich lasse das raus. Das ist richtig gut aus. Aber die Pappe hier am Arsch ist ja ganz besonders schön. Dann ja, machst du halt weg. Entschuldigung. Willkommen wieder bei den Testoleros. Wir haben heute den 2. Januar und es ist nach, nach 16 Uhr. Das heißt damit ist die Verlosung beendet und wir haben schon mal alles vorbereitet mhm. und auf jedem dieser Zettel ist eine, naja, ein Name. Und den werden wir jetzt mal diesen Namen werden wir jetzt mal vorlesen wir mal an, das sind dann die, die halt hier mit dran teilnehmen, ne? Wir lesen die vor, dann machen wir die hier rein, wird einmal durchgemischt und dann wird gezogen. Genau. Gut. Superfoods. Also wenn ich einen Namen falsch vorlese oder Rico war entschuldigt, ja. äh, ist wohl manchmal schwer zu sehen, ob das eine Abkürzung ist oder der Name oder? Er ist halt auch eine also. Ja. alter <lacht> Mare ST. Intended Name. Manuel. Kriegst du das immer. Ich mach das immer doppelt. Hunter oh Slide. Gut. Hunter aha, aha, aha, aha. Slide. Aha, Geist 1 Infinity Gameplay Someone cool X Pensos X BV Ben Auch Sehr kreative Name. Freddy X Sharky 8 X Döner Forever, mit Herzchen. News Today. Aufpassen, dass wir keinen Doppel nehmen. Für die Gerechtigkeit. Voice Head. Andy Biel. L i. Der Gedon. Der Swagger. Gaming.net, minus FN. Hammer. Dummy, you don't know me. Jonas Wendler. Der Wendler. Das war jetzt übel. Lorenzo de. Susa, Nightmare. Nightmare Linus, Universal Sounds, The Real Adrian, Best Gamer Bros, Peter Herrmann, Ratchet 1 oder Ratchet 1. Redkick <lacht> <Hat> gebäbelt. <lacht> Julian.LP. Electric Music. Der Todesgriff. Wahrscheinlich ein Fan von das Räder. Nicht zum ersten Mal, aber eh. Ich... Linsa nee. 01. X-Wos-Overlay. Buffy Flockt. Ist das ein H oder ist das ein K? Ein K. Das sieht man noch, na Mensch. Ja. Daniel, schick. Ah, äh, hier Daniel. Da hinten, das soll ein K sein, ja. Gut. Merke ich mir. Hat sie? Ist das ein Komma, oder? Nee, nee, das ist ein einfach nur MAG. Ach so, MAG oder Mac. weißer Rose. Anne Janski. Marco 114. King Mongo. Marco Kiese Und Bitsbra. Ist da noch ein Deckel zu. Ich durchmischen. So, also Rico zieht jetzt. Und der Gewinner, der Glückliche, erhält einen 75 euro gutschein von uns. Ich? Oh. Also Augen zu. Ich habe die Ehre. Also nicht böse sein an, wenn aller, ich an, an alle anderen. Vielen Dank für die Teilnahme. Sehr nette Kommentare. Genau. Schönen Dank. Und nicht böse sein, ja, wenn ich euch nicht ziehe. Und der Gewinner ist MAG. herzlichen glückwunsch ja sehr gut mag mag viel spaß mit dem gutschein und äh, alle anderen äh, ja viel glück beim nächsten mal schreibst du uns jetzt am besten natürlich einen kommentar weil nur du kannst auf deinen youtube account zugreifen und uns könnte jetzt aber jeder äh, schreiben und sagen ich habe gewonnen also am besten hier unter dem Video einen Kommentar mit deiner E-Mail-Adresse. Die können wir dann auch wieder löschen. Und dann schreibe ich dich an und schicke dir direkt den, äh, die 75 Euro Gutschein von Amazon. Genau. So, nächstes Spiel ist bei... Ja, bei 800 Abonnenten, oder? Meinst du? Schreib mal in die Kommentare, ob wir nächstes Mal wieder eine Verlosung machen. Genau. Ja. Gucken wir mal, wa? Ja. Alles klar. Auf jeden Fall kräftig liken, teilen, weiter abonnieren, informieren und bis dahin, gut. Gut. Bier. Ach, ja stimmt, der ist alkoholfrei. Jetzt sind drei verschiedene da. Was haben wir da geritten? Brau, Ocean Blue. Diese Tonne oh, die ich. Na, toll, das Schuppen das Sieht ja mal ja nicht. Ich hab ja jetzt meinen. Das ist demnächst.